Herzlich Willkommen bei Sidun Globe. In diesem Videoclip zeige ich Ihnen, wie Sie das einzigartige Modul XBeater zur Steigerung Ihres Komforts einsetzen. Sidun Globe liefert Ihnen mit dem XBeater ein Tool, das Ihnen bei der Ausschreibung jederzeit einen Datenaustausch nach GAP-Standard garantiert, ohne dafür zusätzliche Dateien zu schreiben. Besonders kleinere Handwerkbetriebe liefern ihre Daten oft nur im Excel-Format. Auch bei internationalen Ausschreibungen kann selten nach GAP-Norm verfahren werden, da der GAP-Standard sich primär auf den deutschen Markt beschränkt. An dieser Stelle kommt der X-Bieter von Zidun Globe ins Spiel. Mit dem X-Bieter exportieren Sie Ihr LV als schreibgeschützte Excel-Datei nach dem GAP-Standard. Der Bieter kann seine Preise in dieser Datei ausschließlich in die vorgesehenen Felder eintragen. Die ausgefüllte Datei schlägt er anschließend an Sie zurück. Diese Datei wird dann von Zilun Globe automatisch als Angebotsabgabe in der Datenart 84 in den Preisspiegel eingespielt. Somit halten Sie bei Ihrer Ausschreibung jederzeit die GAP-Norm ein und können mit allen beliebigen Bietern zusammenarbeiten, da der Austausch in Excel stattfindet und keine weiteren technischen Hürden im Weg stehen. Sparen Sie sich den Umweg über separat erstellte, lediglich GAP-kompatible Dateien. Nur in Sidun Globe können Sie eine geschützte Excel-Datei in GAP-Norm erstellen und von den Bietern ausgefüllt und zurückgesandt in den Preisspiegel importieren.